Naja, eine weitere Nacht bricht an. Und mal wieder stehe ich ohne Haus da. Ich muss mir jetzt wirklich langsam mein Haus bauen. Das heißt für mich, ich muss Farm gehen. Aber wo ist hier was? Wo kann ich hier Farm gehen? Ich weiß halt nicht, ob ich die Bäume, meine angepflanzt, die angepflanzten Bäume meiner Nachbarn einfach niederstrecken kann. Ich weiß es nicht. Vielleicht da hinten oder so. Warte mal. Das ist neu. Das war vor kurzem noch gar nicht da. Wer hat denn das errichtet? Farmwelt? Okay. Ich glaube, ich gehe da mal rein. Los geht's. Willkommen Leute, mein Name ist Sergio und ich begrüße euch zur zweiten Folge von Minecraft Medieval. Heute gehe ich ein bisschen farmen, ja, farmen. Ähm, habt ihr habt im Roleplay gesehen, da wurde was Neues errichtet. Ich, ich glaube es ist neu, ich weiß es nicht genau. Ähm, aber neben dem Farm muss ich auch noch ein bisschen mit euch reden. Das kommt jetzt aber und ja, ja, wir gehen jetzt einfach mal in die Farmwelt. Ähm... Zum. Ich frage nicht. Okay, geht man auch, kann man noch in den Nether und der spawn. Schön. Ä <lacht> Geil! Achso, man kann einfach nur ab. Man kann einfach instant abbauen. Okay, ja, gut. Ähm, vergessen wir mal, dass ich mich teleportiert habe. <lacht> ah, dann kann man irgendwie in den Nether und dann kann man einfach ein bisschen laufen. Okay. Ja, chillig, kein Problem. Hm, jetzt muss ich aber erstmal ein paar Bäume finden. Ja. Geil. <lacht> oh, das gefällt mir jetzt schon diese Farm -Wild. Also top, Leute, top. Okay, diese Dirt hier noch. Okay, ich muss eine Sache fällt mir auch. Ich muss das Texture Pack jetzt bald ändern. Ich will mal also, unsere Craft ich will gucken, weil diese ganze Textur hier, das nervt voll. Das, ner das nervt, mich. Das, hier so, das sieht voll eklig aus. Das passt einfach gar nicht. Ähm, übrigens brauche ich jetzt unbedingt auch Essen. Ich habe nur noch eingebratenes Schweinefleisch und neun verrottete Fleisch. Ähm, ups, sorry, damit ich gegen mein Mikrofon gekommen und Oh, ich sehe gerade, da sind so Fliegen dann. Seht ihr das? Seht ihr das so über dem Fleisch so? Wenn ich es in der Hand halte, das, sind so, das sollen so Fliegen, glaube ich, sein. Voll geil, man. Ähm, um, jetzt müssen meine Jump'n'Run Skills mal. Dürfen man nicht hängen bleiben. Och komm. Ey, als ob ich so einen Sprung verkacke. Als ob. Okay, ich habe lange kein Minecraft mehr gespielt. Das ist jetzt meine Ausrede. Okay, ich war bei mir du, und das weiß wir Waren schon, Leute. What the fuck? Hört man das? Das ist voll leise. Ich glaube, die Zombies haben ja auch andere Geräusche. Okay, ich baue mir aber trotzdem mal ein bisschen Akazienholz ab. Ich muss aber bald mal ein bisschen weiter laufen. Mhm. Ich muss doch mal merken, wo der Spawn ist. Der Spawn... Ja, so bei 0-0 ungefähr. Muss ich mir mal merken. Mhm, damit ich mich nicht verlaufe. Ja, ich will gleich glaube ich, mit dem Boot wegfahren. und schon ein, Akaz und schon ein und Das heißt... Dann kann ich vielleicht auch mal in der normalen Welt, ähm, Bäume anfangen, ich, ich, ich das dürfen, also ich will jetzt kein Problem sehen, dass das verboten wäre oder sowas, ähm, und dann gehen wir jetzt mal hier ein bisschen runter, ähm, und dann bauen wir hier mal den Stein ab, ist hier noch irgendwas an, so, na, no, hier ist Coffee das heißt, hier waren auf jeden Fall schon mal Leute gewesen, okay, logisch, okay, ich glaube, das hat keiner gehört, mein Handy hat gerade vibriert, <lacht> äh, ja, Leute, Während ich mir jetzt mal meine ersten Sachen-Craft und die Achievements sammle, ähm, habe ich ein bisschen was zu erzählen. Und zwar habe ich ja in der letzten Folge angesprochen, dass ich ähm, eine Wildcard bekommen habe, um Leute reinzubringen. Das ist coole. Ähm, und ich habe mir jetzt überlegt, wie ich das mache. Und zwar an jeden, der Interesse hat, der soll eine kleine Geschichte schreiben über ein Charakter in der Mittealterwelt. Also so ähnlich wie ich, nur halt ein bisschen abgeändert, dass, wir jetzt, dass man jetzt nicht mich genau nachmacht oder so. Und ihr sollt dann so eine Geschichte in die Kommentare schreiben. Sie sollte mindestens 50 Wörter haben. Ähm und ja, dann lese ich mir die Geschichte durch. Ich glaube, es wird eh keiner eine Geschichte schreiben, so gut wie ich meine Kommentare kenne. Ähm naja, auf jeden Fall, an die, die Leute, die Interesse haben, sollten mir einfach dann diese Geschichte schreiben und ja, dann lese ich mir die alle durch und meiner Meinung, die meiner Meinung beste Geschichte, ja, die äh, den, den nenne ich dann im nächsten Video so. Ähm, und ja, diese Person kommt dann bei mir in Medieval rein. Ähm, aber was ich jetzt schon sagen muss, diese Person soll auch ein gutes Mikro besitzen, denn mein Plan mit dieser Wildcard ist es dann, jemanden zu haben, der mit mir in der Story beiträgt. Das heißt, der mir Ideen geben könnte für die Story der mir da ein bisschen helfen kann, falls mir mal gerade nichts einfällt. Das heißt, die Person sollte halt auch kreativ sein. Ähm, und, dass wenn gerade mal keiner dabei ist, mit dem ich ein Roleplay machen kann, dass ihr dann instant einspringen müsst, solltet am besten. Das heißt, wenn ich irgendwie, dass ihr mir dann auch irgendwie sagen könnt, wie ich euch erreichen könnte, sei es Skype oder ein t IP, und dass ich dann sage, wenn ich Roleplay brauche oder jemand braucht, der mit mir zusammen dieses Roleplay aufnimmt, das heißt, das auch machen soll. dass heißt, sozusagen dann auch ein Teil der Geschichte wird ähm, und nicht nur einfach ein random Spieler, der irgendwie neben mir ein Haus baut und dann keine Ahnung, drei Tage nicht mehr online kommt denn ja, das möchte ich nicht denn ich möchte auch ein bisschen eine Bindung mit meinen Zuschauern aufnehmen und das wäre so eigentlich die beste Möglichkeit da müsste doch langsam mal was kommen ein bisschen Kohle, interessant übrigens, ähm ich will es eigentlich jetzt nicht zu voreilig machen ähm, aber es gibt noch eine kleine Story, die ich euch zu erzählen habe Während ich die Kohle abbaue. Und zwar weiß ich nicht, ob ihr ihn kennt, aber ich habe einen Kumpel, der heißt iFlox. iFlox ist ein netter YouTuber mit 50 Abonnenten, leider noch. Also, der, der, das kommt bei ihm noch, sag ich mal. So, ähm, der auch echt chillig drauf ist, mit dem man cool was unternehmen kann. Und, oh, Eisen, nice. Gut, das ist perfekt. Ähm, und mit dem habe ich mich vor einem Monat oder anderthalb Monaten, vielleicht sogar ein bisschen länger bei einem VARO beworben. Ja, genau, bei einem VARO. Ich bin bei einem VARO dabei, also jetzt nicht beim Original VARO, das klingt irgendwie komisch, wenn ich das sage, bei, einfach bei VARO und so. Ähm, aber ist ja klar, dass es nicht das richtige VARO ist. Ähm, das nennt sich Tronium. Und, naja, ich bin da ein bisschen skeptisch bei, weil ich kenne halt nie wirklich die Leute, ich kenne halt die Leute nicht, die sowas betreiben. Ähm, und wenn das halt irgendwelche so eine 0815 Leute machen, also ich will jetzt damit auch nicht beleidigend wirken, ähm, die halt dann irgendwie so gut wie gar keine Ahnung von äh, Minecraft-Projekten haben und dann irgendwie so einen Rotz hinklatschen und dann irgendwie der Server jeden Tag abschmiert und du kein, darauf halt nichts machen kannst ähm, und dann das Projekt irgendwie nach zwei Folgen endet, weil das Server die ganze Zeit Probleme hat. Darauf habe ich halt genauso wenig Bock, deswegen, ich möchte da jetzt nicht zu viel versprechen, dass es wirklich mega, mega extrem ultra krass wird, ähm, weil ich hab da selbst keine Ahnung, ich hoffe es natürlich, weil es einfach mega cool wäre, ähm, mal so ein bisschen was mit anderen YouTubern zu machen, so ein bisschen kämpfen, um meine PvP-Skills, die nicht vorhanden sind, mal zu zeigen, ja, <lacht> ich verstehe mich eh blamieren und in der ersten Folge sterben, so gut wie ich mich kenne, so ist Dummheit in Lava oder verhungern, ähm, aber einfach mal schauen, ähm, wird vielleicht auch ganz lustig, ähm, und ja. Äh, ich werde jetzt einfach mal in der Folge hier noch äh, ein bisschen reden und einfach die Folge dann beenden, wenn ich ein paar Dias habe. Ich werde mir jetzt einfach hier mal so eine kleine Basis bauen, dass ich hier auch immer hinfinde. Ähm, so, einfach jetzt ganz geschütt. Dann kann hier gleich noch ein paar Öfen rein oder so. Weil ich lasse das da erstmal jetzt braten. So, dann gehe ich einfach ein bisschen runter runter, Ich bin jetzt auch für 50, oh Gott. Yay, das kann ja was werden. Oh, noch mehr Eisen. Perfekt. Oder vielleicht einfach eine Eisenrüstung machen, weil ich weiß nicht. Auf Höhe 50, Nicht jetzt die ganze Zeit eine Treppe nach runter zu graben, ist halt auch irgendwie blöd. <lacht> ähm. Ich könnte jetzt einfach die Treppe für 12, zwei machen. Könnte ich auch machen. Mache ich, glaube ich, auch so. Ähm, dann mache ich mir einfach kurz einen zweiten Ofen. Äh. Irgendwie, was ich gerade nicht verstehe. Wie ist das Licht bei mir so seltsam? Also es wird irgendwie nicht dunkel. Muss ich gleich mal gucken, weil das, das ist irgendwie blöd. Egal. Okay, dann mache ich jetzt eine Zeitraffer auf Höhe 12. Und wenn ich auf Höhe 12 bin, dann sehen wir es gleich. Bis gleich. Lö. Nice. Okay, war aber schon. Wer sieht man. Und trotzdem ist da ein Skelett. Och nö. Ne, da gehe ich jetzt erstmal hoch. Ähm, und gönn mir dann ein Skelett mit Rüstung. Denn so kann ich nicht kämpfen. So, dann bin ich jetzt an den Öfen. Zehn Eisen. 12 Eisen. Perfekt. Äh, manchmal Brustpanzer. Hose noch eine Spitzhacke und Schuhe. Perfekt. Da habe ich schon mal ein bisschen Rüstung Die Rüstung sieht auch voll geil aus, Alter. Das Pack, also dieses Texture Pack ist mega. Geh okay, die Sachen hier mal mit. Ähm. Und... Geh nach unten. Okay. Äh. so also das... Ey, hier sind so richtig seltsame Sounds, manchmal. Okay. Lava, Creeper. Nice. Okay, hol ich mir das Eisen hier nochmal. Ähm, und geht dann, glaube ich, mal gleich, wenn ich, wenn, ich, äh, wenn ich hier das Eisen abgebaut habe, Folge beenden. Eigentlich habe ich ja gesagt, wenn ich Rüstung anziehe, habe ich die Folge beenden. Gutes Deutsch! Mal wieder am Start. Ähm. Nee, egal, ich baue jetzt einfach hier nochmal das Eisen ab, was ich hier. Schlucht. Als Maul. geil, Mann. Schaue ich den Sprung? Ja, perfekt. Jetzt. Ein Skelett und ich bin so down. Okay. Alter, die Sounds von dem Zombie sind ja mal mega geil. Alter. Gut, äh. Okay, gut, da ist der. Ach, oh, Lapis. in new in flitzi. Heißt, ich kann mir schon mal Sachen verzaubern. Oder zumindest damit anfangen. Dies ist gut. Gut, dann gehe ich mal hier rein. Und... Komme ich an und dann werde ich mal die Folge. Ähm, ich hoffe natürlich recht, recht herzlich, es hat euch gefallen. Ich werde jetzt mal offline noch ein bisschen äh, meine Sachen farmen und dann ein bisschen Holz suchen. Und im ähm, morgigen Roleplay schauen wir dann einfach was los ist. Nochmal dann zur Erinnerung, jetzt nochmal eine Story, 50 Wörter, Roleplay. Die Beste, kommt in, äh, Beste bekommt die Wildcard ähm, und der sollte mir dann halt auch helfen und so weiter. Ja.